Das Fokus-Keyword ist der wichtigste Bestandteil für jeden Beitrag. Wie du es richtig bestimmst und welche Vorteile es für deine Website hat, erfährst du in diesem Video. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Auf deiner Domain sollte es für einzelne Seiten und Beiträge ein spezifisches Thema geben. Jedes einzelne Seitenthema sollte zu deinem Unternehmen passen, aber auch die Bedürfnisse deiner Kunden in ihrer Sprache widerspiegeln. Die Rede ist von sogenannten fokus keywörtern die Menschen aufgrund ihrer Wünsche, Ziele und Probleme bei Google in die Suchmaske eingeben. Als Fokus-Keyword können einzelne Wörter, aber auch Wortkombinationen zählen. So kannst du zum Beispiel Marketing, Branding-Marketing, Was ist Marketing oder Social-Media-Marketing-Mix als Fokus-Keyword in deinem Text verwenden. Doch es macht nicht zwingend Sinn, sich auf ein einzelnes Fokus-Keyword zu konzentrieren, wie das folgende Beispiel verdeutlichen soll. Bei Kundenwachstum.de haben wir unser Augenmerk auf das Thema Marketing gelegt. Eine Analyse des Fokus-Keywords Marketing zeigt auch, dass es ein durchschnittliches Suchvolumen von 28.800 Anfragen pro Monat aufweist, was vergleichsweise ziemlich hoch ist. Das klingt erstmal ziemlich attraktiv, vor allem wenn man bedenkt, dass die erste Ergebnisseite über 70% der Anfragen erhält. Dennoch vermeiden wir es, uns auf genau dieses Wort zu konzentrieren. Warum? Ist ganz einfach. Das Wort ist hart umkämpft und besitzt über 1,75 Milliarden Google-Ergebnisse. Selbst testen kannst du das ganz einfach, indem du das entsprechende Wort bei der Suchmaschine Google eingibst. Nach der Eingabe steht unter der Suchleiste die Anzahl der gefundenen Ergebnisse. Für uns bedeutet das, um auf Seite 1 zu kommen, gilt es sich gegen 1,75 Milliarden Konkurrenten durchzusetzen. Das ist in der Theorie sicherlich möglich, jedoch bedarf es eines großen finanziellen und zeitlichen Aufwands. Als Alternative konzentrieren wir uns bei Kundenwachstum auf Keyword-Kombinationen. Die Kombinationen Marketing-Mix, Branding-Marketing oder auch Online-Marketing haben zwar ein deutlich geringeres Suchvolumen, das geht jedoch auch mit deutlich weniger Wettbewerb einher. Es ist dadurch natürlich deutlich einfacher, eine gute Platzierung auf der Google Ergebnisseite zu erlangen und zielgerichteter User auf deine Seite zu leiten. Streuverluste und hohe Abbruchquoten, die sich auch negativ auf das Ranking auswirken, werden so reduziert. Statt uns auf das einzigartige Fokus-Keyword-Marketing zu versteifen, setzen wir auf ein breiteres Portfolio. Neue Überschriften kannst du durch die semantische Nähe finden. Suchen wir nach einer Ähnlichkeit zu Viral Marketing, werden uns zum Beispiel Content-Marketing oder Facebook-Marketing vorgeschlagen. Zu diesen Fokus-Keywörtern können wir dann weitere Artikel verfassen. Zwar müssen wir dadurch mehr Beiträge verfassen, was sich aber durch mehr Sicherheit ausgleicht. Wenn mal ein Fokus-Keyword im Ranking sinkt, können wir auf andere Keywörter aus unserem Portfolio setzen und reduzieren so deutlich das Risiko für größere Einbrüche in der Besucherzahl der Webseite. Wenn du keine Analyse-Tools hast, solltest du bei deinem Fokus-Keyword folgende Faustformeln beachten. Verwende es basierend auf der Wortanzahl des Textes in einer Häufigkeit von maximal 1,5 bis 2,5%. Bei einem Beitrag von 1000 Wörtern sollte es also zwischen 15 und 25 Mal vorkommen. Verfasse Überschriften, in denen dein Fokus-Keyword vorkommt. Das gilt nicht nur für deine H1, sondern auch für deine H2 und H3 Überschriften. Setze das Fokus-Keyword innerhalb der ersten 500 Zeichen ein. Optimal ist es außerdem, wenn du es fett oder kursiv im Text markierst. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du deine Webseite für Google optimieren kannst und an welchen Stellen es Verbesserungsbedarf gibt, dann empfehlen wir dir unsere gratis Sichtbarkeitsanalyse. In einem unverbindlichen Gespräch gehen wir gemeinsam deine Website durch und klären, was es an deiner Seite noch zu optimieren gibt. Genauere Informationen dazu und weitere tolle Tipps findest du auf unserer Website. Viel Erfolg bei der Optimierung wünscht dir das Support-Team von Kundenwachstum.de. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de.